Es wird ja auch so sein, dass nicht nur Geimpfte und Genesene, sondern auch Getestete ihren grünen Status nachweisen werden können. Da gibt es die unterschiedlichsten Tests mit den unterschiedlichsten äh, Gültigkeitsdauern. Als für wie schwierig halten Sie das, diese unterschiedlichen Standards sozusagen äh, in einer grünen App oder in einem, einem QR-Code festzuhalten, ohne dass es da Probleme mit dem Datenschutz tatsächlich gibt? Das ist ja der Spannende in einem europäischen System, dass man diese Frage, ist das jetzt sicher genug, ist das grün oder ist das rot oder ist das irgendwas dazwischen, die wird eigentlich dem einzelnen Mitgliedstaat überlassen bei der Einreise. Und da, wo wir über die EU-Verordnung hinausgehen, nämlich indem wir innerstaatlich Betriebsstätteneintritte damit regulieren, ist das wiederum eine Kompetenz der Bundesregierung, zu sagen, wie lang gelten die Tests. Bei uns ist alles auf 48 Stunden, in anderen Ländern sind es 24 oder 72. Das kann die Regierung entscheiden mehr oder weniger und die Software wird das dann umsetzen. Ich würde gerne noch mal einhaken, nämlich weil da, da ist ein wichtiger Punkt, der vielleicht ein Missverständnis ist. Am Ende zeigt mir die App vielleicht nur rot oder grün. In dem QR-Code steht aber genau das drinnen, was Sie vorher gesagt haben, nämlich wann wurde ich mit welchem Impfstoff wo geimpft. Also ich habe da sensible Gesundheitsdaten drinnen. Ja. Bei einer Genesung zum Beispiel auch die daraus abgeleitete Information hat dieser Mensch vielleicht Long-Covid. Und das Problem, darauf würde ich nur gerne hinweisen, wenn dann ein, weiß nicht, privater Sicherheitsmitarbeiter von einem Stadion sowas kontrollieren muss oder ein Hotel, die haben dann auch diese Gesundheitsdaten, die Nein. wollen sie aber vielleicht gar nicht. Wenn man in dem europäischen System den QR-Code ausliest, dann verarbeitet man sie auf dem Handy. Und technisch liegen die da vor, die sind nicht verschlüsselt. Die Frage ist nur eben, welches rechtliche Regulativ macht man dazu oder man geht so in die Richtung wie die Niederlande, die da nochmal einen Schutz drüber gebaut haben, sodass ich da im privaten Bereich eben nicht diese sensiblen Gesundheitsdaten meiner Gäste oder meiner Kunde auslesen muss. Und genauso wird unsere Lösung auch sein. Also ich sage es noch einmal, natürlich ist irgendwo hinterlegt, wann geimpft worden ist, womit. und dass Aber das, das steht das lange in dem qr drin. Ja, aber nur wenn ich auslese, und das ist ja das, dass eine Offline-Abfrage gemacht wird, dass nicht die ganzen Daten dahinter der Gastronom, aber der Hotelbesitzer hat. Das ist genau das, was wir anstreben, dass sozusagen nicht der einzelne Private, wie ich es jetzt gesagt habe, Konzertveranstalter oder, Sie haben es ja auch angesprochen, äh, die Frau Reiterer, das das dann die, die, die ganzen, die ganzen Daten hat. Ja? Also ja, aber das steht da drin, ja, ist, aber das es soll nur muss ich nicht von irgendwo abfragen, sondern das habe ich auf dem Zettel Papier, oder ja. auf dem Telefon, in dem Bild alles drin. Und das Kartenlesegerät soll zu sagen rot oder grün und ohne die anderen Daten auszulesen. Und vielleicht darf ich noch einen Satz auch sagen zu den unterschiedlichen Standards, die Sie angesprochen haben. Grundsätzlich richtig, ich habe es selbst gesagt, nationale Zuständigkeit, mhm. Gesundheit. Es muss der Gesundheitsminister auch die entsprechenden Verordnungen dann auf den Weg bringen. Aber... Wir wollen ja alle das Gleiche. Wir wollen mit diesem grünen, grünen Pass Mobilität ermöglichen. Wir wollen das möglichst sicher tun. Wir wollen, dass es überall lesbar ist, dass es akzeptiert ist und dass es möglichst fälschungssicher ist und der Datenschutz gewahrt ist. Und deshalb gibt es ja auch die Empfehlungen der Europäischen Kommission hier, äh, auch abhängig von der Wissenschaft, das ändert sich auch immer wieder, wie lange kann so ein Test Gültigkeit haben. Ja? Also da sind wir jetzt auch schon auf einem sehr ja, ähnlichen das. Niveau unterwegs und da wird es nicht die ganz unterschiedlichen Zugänge geben. Mhm. Hallo und hier noch ein kleiner Nachgang zu der gestrigen Diskussion Politics Live bei Ingrid Thurnherr, weil ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass das, was da als Zwiegespräch zwischen Carolina Edtstadler und mir war, nochmal klargestellt wird. Also, ein QR-Code kann ausgelesen werden, wenn die Inhalte dort nicht verschlüsselt sind. Dann ist natürlich alles, was man in diesem Code encodiert, auch auslesbar für eine Verification-App. Und diese App wird Open Source sein. Schauen wir uns mal genau an, welche Informationen in diesem System drinnen sind. Ihr seht hier den Gesetzestext, der ähm, von dem Europaparlament am Mittwoch beschlossen wurde. Und dort im Annex unten seht ihr auch genau die Datenfelder, die in jedem qr code drinnen sind. Und das inkludiert zum Beispiel bei Recovery-Zertifikaten auch äh, genau die Art von Covid-19, SARS-CoV-2, äh, von der man genesen ist. Also hier sind definitiv sensible Gesundheitsdaten in diesem QR-Code. Ein QR-Code ist nichts anderes als eine Schreibweise von Informationen. Also anders als eine Sprache, die wir menschlich sprechen, vielleicht eher so etwas wie Morsezeichen. Das Morse-Alphabet ist vielleicht eine gute Analogie zu einem QR-Code. Und insofern, wenn der Security im Stadion oder die Hoteliers oder die Gastronomie diese QR-Codes von euch kontrollieren, dann haben die auf deren Handy eure Gesundheitsdaten, die in dem QR-Code drinnen sind. Genau deswegen bräuchte es ein Gesetz, das klare Regeln hat, dass man hier kein Schindluder mit diesen Gesundheitsdaten betreiben kann. Das ist das eine. Und das andere, was ich noch erwähnen wollte, wozu gestern bei der Sendung keine Zeit war, ähm, ich will nicht, dass Herbert Kickl einen Punkt hat. Ich will nicht, dass Impfskeptikerinnen und Skeptiker einen Punkt haben. Deswegen wäre dieses System, das die EU hier baut, auf jeden Fall so zu gestalten, dass es unbeobachtbar ist, dass es keine Überwachung geben kann. Genau das hat auch das Europaparlament beschlossen am Mittwoch und diese Forderung, die erheben nicht nur wir als Datenschützer, die findet sich in der Stellungnahme der Bioethikkommission von gestern, die findet sich in dem Statement, was die Ärztekammer gemeinsam mit den Unternehmensberatern und den IT-Leuten in der Wirtschaftskammer, die sogenannten UBIT, aufgestellt haben. Sprich, da sind wir nicht allein damit, das ist aber etwas, wo sich die ÖVP bisher gesperrt hat und hier fände ich es wirklich wichtig, im Interesse des Vertrauens der Bevölkerung, ein unbeobachtbares System mit reiner Offline-Verifikation von Codes, das wäre uns wichtig. Vielen Dank.